Liebe Österreicher und Österreicherinnen. Liebe Menschen, die in Österreich leben und arbeiten. Liebe Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Mit großer Sorge wenden wir uns heute an Sie alle. Die Ereignisse der letzten Jahre, die wir in Österreich erlebt haben, lösen in uns ein großes Unbehagen aus. Wir konnten beobachten, wie eine Organisation genannt die Neue Volkspartei sukzessive die Rechtsstaatlichkeit und Verfassung unseres Staates attackiert und unterminiert. Diese Organisation, unter der Leitung von Sebastian Kurz, versucht unsere Demokratie durch ein autokratisches System zu ersetzen. Du, sag einmal, Hofer, ist das jetzt nicht ein besser übertrieben? Ich meine, schließlich ist die neue Volkspartei ja ganz demokratisch ins Parlament gewählt worden. Ganz demokratisch sind auch andere wie Trump, Orban, Putin oder Erdogan an die Macht gekommen. Hat es die daran gehindert, ihre Staaten umzubauen und wahrscheinlich auf Jahrzehnte einen immensen gesellschaftlichen und demokratischen Schaden anzurichten? Ja, aber das ist ja jetzt was anderes. Der Sebastian Kurz ist ja nur ein junger Mann mit Visionen und die versucht zum Wohle Österreichs umzusetzen. Also, ich kann da keine autokratischen Bestrebungen erkennen. Babyschritte. Was? Babyschritte. Der Kurze macht Babyschritte. So kriegt man das nicht mit. Ist wie mit dem Frosch. Was für ein Frosch? Wenn du einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser setzt, springt er außer. Wenn du denselben Frosch in kaltes Wasser setzt und das Wasser dann ganz langsam erhitzt, stirbt er. Weil er den Temperaturwechsel nicht so mitkriegt. Aha. Und für dieses Erhitzen des Wassers der Demokratie, du hast natürlich auch Belege. Das würde den Zeitrahmen unseres Formates hier sprengen. Seit 2017 gibt es da so viel, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. In Babyschritten mit Sebastian K. zur Autokratie. Weißt was? Ich zeig da was. Und ich sehe, dass jetzt auch Bundeskanzler Kurz mit uns verbunden ist. Ich hoffe, Sie können mich hören. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Sehr geehrte Damen und doch, Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir erleben gerade als Republik Österreich und insbesondere die Bundeshauptstadt Wien sehr schwierige Stunden. Wir sind Opfer eines widerwärtigen Terrorangriffs in der Bundeshauptstadt geworden, der nach wie vor im Gang ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den Einsatzkräften bedanken, die gerade ihr Leben riskieren, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Es ist der Polizei gelungen, einen Täter auszuschalten. Herst, das sind diese üblichen parteipolitischen Phrasen. Da ist gar nichts von Mitgefühl oder gar Menschlichkeit zu spüren. Nein, das ist halt der übliche Politsprech. Oh, warte mal, wir sind noch nicht fertig. Dass die von uns allen bei Ihnen sind. Ich möchte mich darüber hinaus bei unseren internationalen Partnern und auch der Spitze der Europäischen Union bedanken, die uns Unterstützung zugesagt haben und auch ihre Solidarität bekundet haben. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für dieses erste Statement. Ich glaube, zuerst haben Sie mich nicht gehört. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Tonverbindung haben, die bis zu Ihnen reicht. Das scheint nicht das so zu sein, ist, nachdem ich Ihnen... Wir haben ihn... derzeit die Situation, dass ein Islam... Gestellt werden. Mir ist jetzt leider nicht ganz klar, ob es sich da um eine Pressekonferenz handelt mit anwesenden Personen, die da Fragen stellen. Herr Bundeskanzler, können Sie mich hören? Da funktioniert offenbar die Leitung von mir zu ihm nicht. Möglicherweise ist das später dann möglich. Na und? Der hat ihn halt einfach nicht gehört. Mir erinnert es an was anderes. Pass auf. Wir unterbrechen diese, diesen Beitrag bzw. die Meldung von heute Vormittag, denn unser Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt auch in diesen Sekunden wieder ans Pult, um neue Maßnahmen möglicherweise bekannt zu geben. Wir schalten mal für Sie ins Bundeskanzleramt. Sehr geehrte Damen und Herren. In Italien müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten. Kann man noch mal? Entschuldigung, ich werde es ein paar Mal machen müssen, weil ich bin noch nicht gut genug drin. Okay, geht los. Sehr geehrte Damen und Herren, das bedeutet, dass Geschäfte geschlossen sind, mit Ausnahme Frische, wenn ihr da so. was ist los? Was ist? Also anscheinend. Ganz angerichtet bei unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er wollte vermutlich auch noch mal den Ernst der Lage verdeutlichen und äh, wollte noch mal unterstreichen, welche Maßnahmen dann ab dem morgigen Montag zählen. Ja okay, also das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Da gibt es ein Wort dafür. Ah, Message Control? Propaganda. Das ist sicher wieder nur ein Einzelvoll. Und von diesen Einzelfällen gibt es so viele. Schaut dir das an. Entscheidend ist jetzt bitte die Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Bleiben Sie in einer sicheren Umgebung. Meiden Sie öffentliche Plätze. Und ich bin dankbar dem ORF, dass er auch schon die Plattform, die Internetplattform bekannt gegeben hat wo Handyvideos draufgeladen werden sollen. Ich bitte Sie, das noch einmal dann auch zu veröffentlichen, weil diese Videos werden von den Spezialeinsatzkräften ausgewertet, um Nacht erfolgreicher dann nach den Terroristen Ausschau zu halten. Und zum Vergleich des... Meine Bitte an euch ist es, was ihr auch immer jetzt Verdächtiges im Internet findet, dass die Volkspartei Sebastian Kurz diskreditieren sollte, informiert uns, und jetzt kommen wir nicht damit, dass der Typ Kommunikationstrainer war. Was müssten machen? Es bleibt nur mehr ein Mittel, um die Demokratie in Österreich zu erhalten. Liebe Parlamentarier und Parlamentarierinnen, ihr vertretet die Mehrheit des österreichischen Volks, rettet die österreichische Demokratie, bringt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung ein und wählt sie ab. Ein Misstrauensantrag? Jetzt? Sag mal, bist du komplett aufgerannt, oder was? Gerade während der Corona-Pandemie brauchen wir eine starke Führung. Und falls du das noch nicht mitgekriegt hast, mein lieber Hofer, einen Terroranschlag hat auch gegeben. Gerade deshalb, wie lange wirst denn dieser Partie noch beim Herumfuschen zuschauen? Wie soll's es spät ist? Ja, und die Grünen? Die sollen da mitstimmen, oder wie? Ja, die sollen ihre demokratische Verantwortung wahrnehmen, Spricht die Koalition kündigen und mit allen anderen Parteien im Parlament, die die Kiesen abwählen. Und gleich darauf am besten noch das bestehende Gesetz erweitern. Wenn jemand durch einen Misstrauensantrag abgewählt wird, soll er zumindest für eine gewisse Zeit für dieses Amt gesperrt sein. Das wird nicht passieren. Nie und nimmer. Wenn das nicht passiert, sei es schwarz für die österreichische Demokratie. Also... A türkise Demokratie? Nehmen wir es beim Namen Autokratie. Toi, toi, toi.